Ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Daniel. B. Wir heißen euch willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2. Hier am Filmset. Hier. Kamera, Action. Ja. Ähm, was ist denn beim letzten Mal passiert? Ja, haben das Filmset hier. An aber da brauchen wir noch einen Öko, den Öko-Laden hier abgeschlossen. Ja. Schneller als ich dachte. Ich habe beim hab Solo-Spielen sehr viel länger gebraucht. Wir sollten jetzt mal äh, nach da gehen. Ich Nein. Darf die Fackel nicht ja, mitnehmen? Ja, ja, ja. Wow, wow. Hier, ihr Leben! Also da ich mal. Nein! Ich war mir nicht gekommen! Ist denn, Erstmal müssen wir diesen geist hier platt machen. Oh der we hey, uh -huh. das vierte Haha! Oh. Okay, das ist oh. ich das. Hm. okay. Ah. Nein, ich mich. Also soll ich schon mal den Fernseher anmachen, damit wir auch äh, wieder reisen können. Ja. Wenn wir auch wieder die Matrix benutzen können. Ja, goldene Ratte. Hatte, ja, ja, noch ja, ich, ich muss äh, Schauspielern und auch nicht Geld verdienen. Aber du kannst auch in die Häuser reingehen. Geh mal in die Häuser rein. Okay. Äh, bevor du Millionen verdienst. Hallo, also, na, Ich glaube, dass du hier hochklettern kannst. Ich auch nicht. nicht. Ich bin genauso lost wie du. Lost! bin ich? Da ist Ja, hier, hier ist Geld, aber Geld drin. Und da oben ist noch mehr Geld. gar Naja, du solltest wieder runterkommen. <lacht> Komm dann ich dann hier wieder runter. Na, da, da, du bewegst dich runter. Äh, äh, äh, äh. Oh, du schaffst das. Es. Äh. Alter. Das ist eine Leiter, da kannst du hochklettern. Oh. Los hast hoch. Kletter hoch. Kletter hoch. Ich glaube, da oben ist sogar was. So, soll ich so einen Film drehen? Ja. Anfängt. Los. Warte. Ja. Wo bin ich denn da schon wieder reingeraten? Ah. Ihr fragt euch jetzt sicher, wie ich in diese Situation wieder ranke. Ja. Viel Spaß. <lacht> <lacht> Scheiß drauf! Das wird eh nicht funktionieren. Hey, wir müssen weiter die Bücher verbrennen. Oh. <lacht> die Bücher müssen brennen. <lacht> Ja. ja, Ein wenig. Ich nur ein paar Szenen gesehen. Auf YouTube. Ich habe nur ein paar, ein paar Szenen gefunden. Und also nichts drin nicht sonderlich viele. So. Äh, wir, anmachen, ähm, ja, wir... Erstmal solltest du raus aus dem Set. Wir sollten raus aus dem Set. Feuer, Luigi. Ich bin sicher, dass du in diesem Set eine Flamme entzünden kannst. Und um damit damit lästige Spinnenweben den Gar auszumachen. Du wolltest nur okay. etwas, womit du die Flamme zu anderen Set transportieren kannst. Das ich, doch mal. ich auch. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay, okay, vergiss nicht, wir packen in einer großen Weide. Ja. Ne? Mhm. Oh, so <lacht> so so Was? <lacht> ich hasse Blumenwiesen. Lass die Fackel los. Ja, ja. Brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Hilfe. Du ruinierst meinen Film. Na? Ne? Ja. So. So, ähm, warte. Da gibt es sogar noch was, was wir machen können. Erstmal müssen wir die Fackel wieder ins Studio bringen. Ja. Dann sind wir das Bild schon feuer. Warte, warte, bevor bevor wir weitergehen. Ey. Nein, hör auf damit! <lacht> das bin ich. Danke. Nein, nein. Ach mehr, du kannst Schweinchen du. Oh, oh, oh. So. okay, da links. Äh, links. Okay. Der, der ganz linke. Ich hasse dich. Oh, da. ja okay. Ups. Ne? ich kann ne oh. es nicht bist ja bist du das du bist du bist du bist du bist du bist du bist <lacht> Magst du sie nicht? Okay. Ich mag sie. War ja, so einen Mikrofon, ne? äh, Ein megafon ist das. Ein megafon, ja. das darfst du nicht verwechseln. Du hast doch nicht verwechselt werden. wie das megafon muss zu sein, recht Ich wissen. habe es. Ich habe es! Mhm. Aber ja. ich bin nur ein Raum weiter sagen. Also, ja. So komm, geben wir ihm einfach das zurück, was ihm gehört. Hier gib ihm hart. Hm? Moment, du da, nicht weggehen. mir er noch nicht aufgefallen? Aber dein Gesicht hat interessante Züge. Ähm, so, der Körperbau, nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Ähm, okay. Was das Zeug zum Aha, meine Güte. Aktivität, er macht endlich wieder zum Leben. Oh. Ähm. Oh. Wow. Hey, wie Führung, ja so ey. Ich glaube, wir sollten. Hm, ich glaube, wir sollten ihn nicht warten lassen, oder? Ja. <lacht> Oh, und action Was ah uh, cool. uh. hm. das will ich mir no. <lacht> dieses gesicht <lacht> Er kennt den Film nicht. Riesen Luigi. <lacht> ja. <lacht> Und natürlich mit Luigi. Moment! Bleib zurück. Wir müssen was anderes machen. Auf 1. Aber. Äh, zurück! Excellent. Excellent. das ist alles was wir machen müssen wir müssen einfach nur seine blauen flammen zu Ja, weil ihr meinen ich glaube ich gerade ein meisterwerk meinst du oh. äh, wir müssen nicht so weit zurückstoßen habe okay. okay. Au. ich hab mich ausgelacht wenn ich die finger kriege wie gut dass ich unsterblich bin Äh, äh. Ich hasse Godzilla. Der zerstört Städte, ey. Nein, der hat dich gemeldet. Was? Nicht ansaugen, zurückstoßen. <lacht> Alter, das kommt immer näher. Was ist jetzt. Jetzt ist die große Chance, das zu werden. Ah, drücken. Oh. Nice. Da haben wir es dem aber gezeigt. <lacht> mm -hmm waro who's there, <laughs> there <it is. laughs> oh God. God. God. God. I'll be happy. I'll be happy. I'll be happy. I'll I'm a star. Yeah. happy. I'll der Tag wurde gerettet. Das, Nein, das noch gut. <lacht> Na ja, Na immerhin ist es kein kein Geist, der der uns ans Leder wollte. Ja, wohl ein geist auf uns entgehen kann. Ja. Na ja. Na gut, okay, wir sehen, es mal uns. noch. Ja, ich bin hinein. <lacht> Bei der Bearbeitung möchte ich nicht gestört werden. Wir wollen ja nicht alleröste Konzentration. Ja, wir können eh nicht mehr. Wir können. Ich, äh, wir können ich, oh! Sollen wir da hinsaugen? Nee, komm, wir lassen ihn. Wir lassen ihn erstmal in Ruhe. Wir können ihn später noch aufsaugen. Wir, wir können später noch machen, wenn er es am wenigsten erwartet. Ja. <lacht> Wie viele Minuten haben wir jetzt noch? Wir haben 16 Minuten. Ja. Oh. Oh. Aber ich denke mal, dass das wäre es dass von der Etage wir können weitergehen. Ja. Man kann aber noch mal am Labor vorbeischauen oder so. Das sollten wir tun. Und vielleicht hätten wir ja da noch ein paar nützliche ja? Items. Ich glaube, wir haben genug Geld. Ja. Da ist ja immer noch ein Abfeier, siehst du das? Wow. Ja. <lacht> Party 8. Ich da reinstecken. Ja. so Ja. Ja gut okay ich glaube da müssen wir doch erst äh, die katze verfolgen ja, das Komm, ja, das ist okay. wir haben die katze doch schon mal gesehen äh, in der katze ne? ja Na, ich habe sie gesehen da ist sie lang muss mhm. hin gelaufen da rein hier rein ja. Wir müssen sie folgen. Was sauber machen? Hier wird nicht sauber gemacht. Wir die hier sauber machen. Haben. Geist beschleunern von anderen Geist gesicht. Nice. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. So. Ja. Aber wo ist denn das Kätzchen? Hm. Ja, da drin. Warte du. raus Warte. Komm wieder raus. Man muss rauskommen, ja, ich muss mich erstmal umdrehen. Also, so. hallo, ich bin da. du darfst sie nicht ansehen. Mach einfach genau das, was ich mache. Komm erstmal zu mir hin. also dein Strohblitz schon bereit? Wenn das Folterkitchen sich dir nähert, setze genau im richtigen Moment den Strohbett ein. Mach einen Hut ja. da. auf jeden Fall. Da werden wir stehen. Und dann wenn sie gleich hin, wenn sie danach anfangen, uns anzugreifen. Nee, noch nicht zu früh. Das war oh. zu früh. Oh, warum? Dann wird es uns doch kompliziert Mann. Ich weiß es auch nicht. Jetzt. Hier geblieben. Wir sind einer mhm. ap übrig, Mann. Jetzt ist sie weg. Oh. <lacht> hey, komm, die müssen wir uns holen. Ah, ist hey. Da ist sie. Ich helfe dir! Komm her, du kleine Mieterkatze. Blende sie an. Mhm. Nee. Oh, ho, ho. Wir müssen eine Etage tiefer gehen. Und jetzt halte ich fest, welche Etage es ist. Die Öko? Ja. Ich will ja nicht hin! Ich hasse die Katze! Dafür haben wir noch Zeit. Hä? Was zum. Oh, ja, ja, mm -hmm. jetzt kommt noch ah. noch. das auch noch. ein das Ja. Wir müssen ihm einfach alle seine Würfellichter entziehen. Oh, oh, yeah. Dann ist er vollkommen friedlich. Und jetzt zerstören. Der Ja, was ein Körper vernichtet. kommen okay. Komm, wir müssen, wir müssen das kätzchen verfolgen. und uns zwar schnell, bevor es nur irgendwelchen Schaden anrichtet. Ich glaube, ich habe mehr Schaden anrichten kann als wir. Meinst du nicht? Nee. Ich meine, sie hat, sie hat unseren Aufzugsknopf gestohlen. Ah! Oh mein Gott! Wo kommen die denn her? Ich sag mal, hat man hier neben hat man hier nimmt seine Ruhe? Meine Fresse! So. Okay, haben wir jetzt Ruhe? Ich hoffe mal. Drück bitte doch mal auf den Knopf. doch auf den Knopf. Ah, oh, welche sind war? Ach, wir müssen müßen das eben. Ökohaus. ich glaube unglaublich, dass ich mich hier noch mal, dass ich noch mal gehen muss. Mann, ey. Mario. Mario. Was? Mario. Mario. Mario. Mario. Mario. Ich bin aufs Glipper, was willst du von mir? Oh, wir haben keine Zeit, wir müssen die Katze finden. Ignorieren! Also in der Richtung tot. Ja. Ah, schön, dass ich schon mal eingesaugt habe. Okay. Ich bin dass ich noch hin muss. Du bist ich halte den Rücken frei. <lacht> Warum muss ich vorgehen? <lacht> <lacht> Erkläre mir das. Warum muss ich vorgehen? Also unbesiegbar oder dran das du da Du das Das ist halt wie dieser eine Film. Tarzan. und oh, du meinst Tarkan? Ja. da rein. Hallo. Buschi. Wo, wo ist, wo ist da Wo ist die Katze, ey? Ich glaube, sie ist da. Ich glaube, sie ist in dem Schrank. Da ist sie! Ich da Umdrehen. Sie hat Angst. So. Nein, oh. Oh. Ah, einfach. Dieses Bögel, diese dieses, diese ne? Was zum. Was ist denn jetzt los? Ja, ja, ja. Nochmal. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Oh, Oh, wir haben hier noch einen Schaden. So, der Wand abgeschnitten, ne? Mann, ey, diese. Ich mag zwar Katzen, aber diese mag ich gar nicht. Magst du das Kätzchen? Ja, geht. Hutz. Das ist voll, voll mies. Ich sehen. Ich glaube, sie sind irgendwo da. Ja. Ah, da ist sie. Eben. Ja. Ja. Da oben. Ja. ja. Oh ja, du böse Olly, mieser Katze. Dieses verdammte Muschikätzchen. Das ist es jetzt. Für mich ist es ein Muschikätzchen muss jetzt unbedingt aufgehalten werden. Ne? Oh. Ja. Ja. Beide Hast. Da war es schön, ne? Nein, war es nicht. Ja. Ja. Hey. Zieh mit dem gerade... Ja. Ey! Haben wir den dann wirklich daran gezogen? Ja. Ich sag's jetzt nicht. Weil du es jetzt sagen wirst. Ich sehe sie. Ich weiß, was zu tun ist. Hilf mir bitte mal eben. Äh, äh, du musst jetzt eine Socke dranhängen. Ah, das muss man machen. Das wird man Das mal machen. ja noch Ich hau, ein, ich hau hier eine ja, ich ja rüber. Komm oh Jawohl. Ja. Yes. Yeah. Und das war's mit dieser Pussy. Ja. Und mit diesem Muschikätzchen, ne? Ja, ja, komm, lass uns abhauen ey. Ich denke mal, wenn, wenn wir jetzt zum Aufzug kommen, dann haben wir, glaube ich, unseren unsere Part länger erreicht. Ja. Ja, mal kurz am Labor, Labor vorbeischauen oder so. Äh, ja. So gucken, was wir für Geister haben und was für sich. Ja, genau. Dann könnten ja, wir gleich alle schon mal in die Galerie einbringen. Bevor wir dann würdig den Park beenden. Und sie sind zu langsam. Ich genau, kann auch schon so ich kann. Ich, ich, ich laufe jetzt nicht mehr. Ich kann gar nicht drei, Ne, weil das auch mein Knopf ist. Ja. Ja. Ich glaube, du hast die Knochen gebrochen, aber ich glaube, das hat nur 10, 10 Damage gemacht. Ja, ja gut. Genau. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. hat sich gerade alle Knochen geworfen, aber verliert nur 10 Damage. Oh, ich bin ja. auf meine Schlüssel gefallen. Okay. okay. Jetzt glaube ich wieder. Das habe ich nur gemacht, um dich zu ärgern. Da war halt. Geschaffen, oh, ich so oh, habe ich gerne gemacht. Jetzt, oh, wie blöder ja, ja, Knopf. Oh. Ja, diesmal aber wirklich. Ja. Diesmal wird wir uns keine Katze diesen Knopf klauen. Nein, der Hund macht's nicht. er würde uns helfen. Sicher. Ja? ich oh nicht. Yeah. So, wir können jetzt als nächstes nämlich in äh, neu äh, Ja, in neu. Ich glaube, das war, habe ich eine, eine Ausstellung gewesen. Ich glaube, das war ein Museum gewesen. Da finden wir schon mal Ja, das, das finden wir nächsten Monat aus, wenn, wenn das nächste Mal weitergeht. Mario. Mario. Mario. Mario. Mario. Mario. Yeah. <lacht> Entschuldigung. Oh, Boah, einfach vor Geister und so gefangen haben und ja. Einfach Robine. Robine, Ebensteine. Wir sind da schon wieder hier. Wir hoffen, dass der den schon tot hauen. Ja okay. ja, okay, dann gehen ja, ja, auf Galerie. Ah, ah. gut. Mal auf, alles haben mal alles haben: Schlingel, Wüterich, Werfer, Knuddler, Blocker, Mini-Schlingel, Mini-Wüterich. Oh Die seltenen Geister bekommen wir im Wirberturm. Okay. Bossgeister, willkommen! Laura Zimmer, Werner Wachsam, Jacques Cousin, Tasten Torsten, König Spuk, Dr. Töpfer. Ja, ja der nächste wäre, wäre dann. Oh, wir haben einen Buhu. Ach, Maula, da wir ja. Wir müssen da dafür in die anderen Etagen gehen und dann mal alle Räume durchsuchen. Yeah. Yeah. Oh. Oh. Ja. Oh. ja, ja. ja, ja, ja, also, ja, es war wartet noch ein bisschen Arbeit auf uns. Schön, schön. Museum, ja. ja, Museum. Oh na ja gut, okay, dann würde ich mal sagen, das war's dann ne, für diesen Part. Da oben ist der tot. Ja, da oben ist der tot, der guckt uns an. Dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter, oder möchtest du noch ein paar? Holen? Wollt nicht. Ich würde lieber noch ein Goldknochen dazu nehmen, falls mal was passiert. Okay. Das einen, also ist der nicht. ja auch nur 10. Ja. Oh. Na gut, okay, dann würde ich mal sagen, dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ja. Bis dahin und ciao. Bye, bye.